Der Altdorfer Wald ist der größte zusammenhängende Waldgebiet in Oberschwaben. Der Wald soll einer Kiesgruppe der Firma Meichler Mohr weichen. Der Kies soll künftig nach Österreich und in die Schweiz exportiert werden, wo er wegen restriktiveren Umweltauflagen nicht abgebaut werden darf. Umweltaktivistinnen haben diverse Protestaktionen gestartet, darunter eine Baumbesetzung namens Alti bleibt im Alten Dorfer Wald und Aktionen in Ravensburg und Umgebung. Ich habe die Aktivistinnen Ende Juni 2021 besucht, als der Raumordnungsplan, der den Weg für das Vorhaben der Firma Meichle Moor erbnet, verabschiedet wurde. Und wir sind hier, weil dieser Wald abgeholzt werden soll und eine Kiesgrube hier entstehen soll. Ähm es gibt einen großen Plan, den Regionalplan, und der beinhaltet ganz viele Rodungen von Wäldern, wo Kiesgruben entstehen sollen. Oder äh, Flächenversiegelungen oder große Bundesstraßen durch wunderschöne Mischwälder. Besetzung hier im Altdorfer Wald, äh, eine stellvertretende Besetzung für all die Umwelt- und Naturzerstörungen in Deutschland, die den gesamten globalen Süden betreffen. Ähm, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es inzwischen nichts mehr bringt, auf Demonstrationen zu gehen. Ich war bei Fridays for Future und irgendwie war da total viel Aufschwung äh, auf da und irgendwie hatte man das Gefühl, dass was verändert werden könnte, aber im Endeffekt hat es gar nichts gebracht. Das zeichnet insgesamt auch die Waldbesetzung aus, indem wir uns ganz bewusst nicht uns nicht bewusst auf einen Wald oder auf ein klimapolitisches Anliegen jetzt irgendwie konzentrieren bzw. sogar reduzieren, sondern das eben im Großen und Ganzen betrachten. Also die Umweltzerstörung eingebettet in Deutschland sehen, eingebettet in Konzerninteressen in ganz Deutschland und wir nicht in einem nationalen Denken bleiben, denn das Klima verändert sich überall. Über Tatsächlich, also ich fand es total bewundernswert, als ich hierher gekommen bin und dann die große Solidarität von den äh, Bürgerinnen und Bürgern, die hier in den umgehenden äh, Orten wohnen, äh, wie groß da die Solidarität ist und äh, die, die Gemeinschaft. und wir haben Menschen, die uns regelmäßig Essen kochen für die ganze Gemeinschaft, die uns Material vorbeibringen, die mit dem Auto Shuttle-Service machen für Menschen, die hier in den Wald kommen möchten. Und das ist total schön. Wir stehen auch in Kontakt mit Organisationen, die hier in der Gegend tätig sind, zum Beispiel mit dem BUND oder Fridays for Future. Wir freuen uns immer über jeden Besuch, egal ob das nur ein Tagesausflug ist. Wir geben Waldführungen und jeden Sonntag gibt es bei uns auch einen Waldspaziergang und äh, auch sonst immer wieder Aktionen darüber. Äh, also wir streuen die Informationen über Vorträge oder über andere Aktionen, immer über Social Media, über unseren Instagram-Kanal hau äh, hauptsächlich. Ähm. Wir alle hier trauern gerade und sind wütend, weil Ella, ein Mensch, der in einer anderen Waldbesetzung, im Landenruder Forst, ähm, ähm, auch diese Aktionsform gewählt hat, sich eingesetzt hat gegen die Rodung, in diesem Fall gegen die Rodung eines Waldes für den Bau einer Autobahn unter grüner Landespolitik. Ähm, hat dieser Mensch nun als, als Meteorin, als Stellvertreterin, als Sündenbock, man, Mensch kann es nennen, wie es will, die Strafe von zwei Jahren und drei Monaten bekommen. Das zeigt uns nur umso mehr, dass Solidarität unser einziges Instrument, gegen die nun immer ansteigende Repression des Staates ist. Weil Klimagerechtigkeit geht uns alle was an. Wir sitzen alle auf der gleichen Erde.